Was war denn am 14.03. Hallo, lieber Besucher oder liebe Besucherin. Herzlich willkommen zu einem neuen Video, wo ich über einen Mathefakt spreche. Heute beschäftige ich mich um einen Tag, der vor drei Tagen war, aber auch jetzt nicht mehr so toll war. Deswegen beschäftige ich mich eher, was war denn am 14.03.2014, 15, 16, 17, 19, 20, da also schon nicht mehr war. Also, merkt ihr schon, was war denn da alles? Ich helfe euch bei über die auf die Sprengung. Wir im Deutschland benutzen das Tag-Monat-Jahr-System, während die Amerikaner das Monat-Tag-Jahr-System benutzen. Und dann würde der Tag lauten, 14.3., 3.14. Ich lasse jetzt mit Absicht den Punkt weg. Denn der Punkt heißt so viel wegen Komma. Und es seht hier gerade eine Zahl, die ich schon öfters mal eingetragen habe. Nämlich. Ein Moment. 3,1415926535897932383 ähm, Nochmal 3,1415926535. 897932383. Okay, gut, vergesst es. Ich bin einfach zu müde dafür. So, sind so nicht bei ein paar Stellen der Zahl. Natürlich geht's weiter. Wie zum Beispiel. So, so. Nee, ähm, 08448 irgendwie sowas und ich nehme jetzt erstmal die ersten zehn stellen ja und die sind so wenig um genauer zu rechnen merke ich mir auch immer die ersten 20 stellen und die Sch habe schon mein Taschenrechner nicht mehr und das ist das schade und das ist ja schade also und jetzt wie heißt denn dieser tag der vierzehnte dritte das ist der pie day, so geschrieben, ne verwechseln mit dem ähm, pie day, den es überhaupt nicht gibt, deswegen kann man einfach am pie day pie day, ähm pie backen, also einen richtigen kuchen, denn nein beziehungsweise ich bin ein fan von torte, deshalb würde ich empfehlen, so eine richtig schöne torte zu basteln. Und die ist auch so rund. Ich mag seine Torte. Oh, ich habe jetzt richtig Bock auf Fokus Also, dieser Tag war jetzt auch vor drei Tagen. Ja, und am Paltay kann man immerhin etwas Besonderes mit Pi machen. Das machen wir hier etwas mal nicht. Ich wollte euch nur darüber informieren. Und na klar, ihr kommt bis zum Schummeln gleich. Aber wie weit kommt ihr dann jetzt eigentlich auswendig mit Pi? Könnt ihr nur die ersten zwei Dezimalstellen oder nur eine? Oder kommt ihr gerade erstmal auf die drei und wisst, dass es zwischen drei und 4 liegt? Hm. Noch Quizfrage. Stimmt bei ab. Ähm, ist eine. Ist Pi eine sich wiederholende Zahl, also tritt dieses 1, 4, 1, 5, 3, 2, 6, 5, 3, 5 irgendwann wieder auf oder nicht. Und dann dasselbe nochmal. Dafür könnt ihr jetzt hier oben abstimmen. Glaubt ihr das? Oder glaubt ihr es nicht? Dieses 5. und dann noch die nächsten vier Stellen bin ich gerade am Auswendig. Beziehungsweise kümmere ich mich um eine andere Zahl, nämlich 2,718, nämlich die Eulersche Zahl. Und das wollte ich euch nur und damit dann ciao, bis zum nächsten Video.